So, neuer Tag. Der erste Tag endet jetzt. Jetzt. Wir haben voll lang geschlafen. Bis um 10. Und wir haben gemerkt, dass es hier überhaupt gar keinen Sinn macht, um 7 Uhr aufzustehen oder um 6, weil alles tot ist. Die machen ja alle erst um 10 Uhr auf. Kinder spielen bis halb eins nachts auf der Straße. Easy. <lacht> Ganz lustig. Was sehen wollt, was sie tun sollen, ähm, dann bitte unten mal in die Kommentare. Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Schlecht. Warum? Bin nicht so gut eingeschlafen und bin voll oft aufgewacht und es ist schon arg warm. Hast AirConditioner? Ja, kannst du nicht? Ja, die ist immer kalt. Also ich, ich fand es gut. Ich fand es passen. Bist du geschlafen? Ganz gut. Hm? Ein bisschen ungewohnt. So, Cardio oder was? Yes. At first. Oh ja, okay. Ganz wichtig. Ich glaube so viel Kram hätte ich gar nicht dabei gehabt, wenn ich mein ganzer Koffer voll mit Zaps wäre. Also erstmal hier Kaffee trinken, Supplemente nehmen und dann geht's raus 38 Minuten. Cardio machen zum.. Wohin gehen wir zum Walmart? Nasa, der Americanos oder zum oh, Markt also einzumal. Auf jeden Fall zum Einkaufen. Ich würde sagen, lass uns zum Markt gehen. Das ist cooler. Meinst du, es ist so ein richtiger Markt? Nö, aber ein Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. Außerdem steht auf der To Do, dass wir ein, uns eine SIM-Karte besorgen. Und ein Fahrrad, beziehungsweise zwei Fahrräder, dass wir mit dir von A nach B kommen. Wir sind extra ein bisschen weiter außerhalb gegangen. Wir sind nicht direkt auf die Fifth Avenue, wo es halt die ganze Zeit abgeht ohne Ende, sondern wie gesagt ein bisschen weiter außerhalb. Das ist erstens günstiger und zweitens können wir hier besser arbeiten und haben nicht die ganze Zeit so viel Action. Dennoch fahren wir mit dem Fahrrad, ich glaube, zwölf Minuten oder so Richtung Strand. Ne, länger. Ich weiß nicht, oder zwölf Minuten zum Einkaufszentrum. Wie auch immer, wir müssen eh unsere fetten Ärsche bewegen, also so schlimm ist es nicht. Heute haben wir aber auch nicht zu Hause gefrühstückt. Nee. Das war cool. Nee. Nein, wir sind wir in sind um dieses Einkaufszentrum zu Fuß. Plaza de Americanos heißt es glaube ich. Nee, oder Amerikas. Amerikas, genau. Mhm. Ich werde mindestens 5 Millionen Kilo abnehmen in der Zeit. Wir laufen jetzt erstmal 40 Minuten zum Einkaufen in der Hoffnung, dass wir was zu essen finden. Aber schaut mal. Geil, oder? 30 Grad kann man noch machen und vielleicht besorgen wir uns noch ein Fahrrad, das wäre ziemlich hübsch. Geiles Frühstück. Also erst mal, bevor wir beim Frühstück anfangen, wie groß ist dieses verdammte Einkaufszentrum? Riesig. Besonders, was für Läden gibt es da alles? Alles. Wobei, ganz ehrlich, ich war eigentlich nur aufs Essen konzentriert, wenn ich ehrlich bin. War ja klar. Hm. Und es gab, äh, wie heißt das? Uh, Krusty Cream. Oh, bitte schämt mich nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Da, wo es diese riesen fetten Donuts gibt. Und ich habe keinen gegessen. Nicht von dort. <lacht> <lacht> ah, ich habe einen gegessen, aber das seht ihr im Laufe des Videos später. ich war nämlich noch mal einkaufen. Wir haben gefrühstückt bei, wie heißt das? Tox? To ja, Tox. Tox? Tix? Tox? Tox? Tox? Das schien dann doch eher so ein Ding zu sein. Deswegen war das Essen auch Teurer. cool ist das? Der riecht voll lecker. Riecht meistens wie Spekulatius. Du zu Hause? Ja. Ich schaffe, dass ich es hier nicht trinken kann. Also, mein Essen hat richtig geil geschmeckt. Kein Scheiß. Ich hatte Omelette mit Rindfleisch, ähm, dieser schwarzen Bohnensoße, ähm, ne, nicht Soße schwarze Bohnen als Pampe Genau, mich. schwarze Bohnenpampe, die ist aber so lecker, die habe ich in Deutschland auch schon gegessen. Mexiko ist bekannt dafür, dass es hier richtig, richtig geile Früchte gibt. Und Avocado natürlich, aber schaut mal, man kriegt zu jedem Kaffee und zu jedem Mittagessen hier so eine kleine Früchteplatte. Ananas, Melone, Melone und das andere, ich habe es vergessen, wie es heißt, dieses Dunkelorange, da wo jetzt mein Zeigefinger ist. Äh, ja keine Ahnung, aber wir probieren es jetzt mal. Wir haben hier Huevos, das ist Omelette, Rindfleisch, schwarze Bohnen und äh, Käse, glaube ich. Das hier ist so eine Torta mit Zwiebeln und keine Ahnung was das ist. Sieht aber ziemlich interessant aus. Und das? Tomatos. Tomatos. <lacht> Brocolinos und Hervos. Omelettos. Omelettos. Und dann habe ich mir noch die Brötchen abgegammelt von ihr mit Früchten. Ananas, Papaya, Wassermelone, schon geil. Ich würde aber fast sagen, guckt euch das genau jetzt mal an. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte irgendeine Art Chili sein. Die essen hier alles mit Chili. Try it. Schmeckt wie Paprika. Ah, nee, jetzt wird scharf. Oh. Eins oh. bis zehn. Ja, das ist mal richtig Frucht, ne? Ah, Papaya, genau, das habe ich gesucht. Wir hatten jetzt, dort das Omelette mit Gemüse, ein Kaffee, Früchten. Ich hatte auch okay. dieses Ei-Omelette mit Rindfleisch, mit äh, schwarzen Bohnen, mit Früchten, mit den Fetten. Also es war schon ein geiler Cappuccino. Und das alles kostet und ich jetzt, hatte jetzt drei... Noch Brot. Ah, und Brot, ja, genau. Und Brötchen. Äh, zwei so Brötchen waren das. Wir haben jetzt insgesamt, also das hier ist schon, das ist schon ein bisschen touristisch, das ist schon high, also high class, ist schon ein bisschen teurer und wir haben jetzt 370 Peso bezahlt, das sind umgerechnet 15 Euro, 16 Euro, für beide zusammen, alles. Ja, wir sind erstmal ans Meer, Wasser hat so eine magische Wirkung auf mich, das zieht mich immer an. <lacht> Siehst du, siehst du das da vorne? Oh, schön! Also, wir sind am Strand rumgelaufen und danach sind wir was essen gegangen. <lacht> also erstmal muss man schon sagen, wir haben voll so einen coolen Spot gefunden. Da saßen wir drin überdacht konnte man sich trinken bestellen und da haben wir dann erstmal gearbeitet glaube drei vier Stunden oder so alle Formchecks abgearbeitet was getrunken genau, Diet Diet Coke. Coke. und genauso so habe ich mir das in Mexiko vorgestellt arbeiten erstmal von hier schon geil jetzt also machen wir erstmal ein paar Formchecks heute ist nämlich Sonntag ich habe 167 offene Telegram-Nachrichten. Fun time. <lacht> Zum 112.000. Mal. Oder, wie sagt man hier, Cola sin Sucre? Sin Sucre, ohne Zucker. Learnings. Ja, Mann, aber das keiner stimmt. sagt es, nur wir. <lacht> Die sagen alle Diet Coke. Ich war voll stolz, dass ich das Wort gehört habe. <lacht> ich glaube, wir haben unser Fortbewegungsmittel Nummer 1 gefunden und zwar hier. Oder wir mieten uns einen beide. Ich glaube, ja, ne, Fahrrad ist besser, weil Madame ist auf Diät. Also ich bin ich auch auf Diät. <lacht> und Mittagessen. Oh, oh ja, Mittagessen, da ist mir was Lustiges passiert, seht ihr gleich. <lacht> Alles was Rot ist, soll ich nicht essen in Mexiko. Oh, oh, oh. <lacht> Daddy hatte recht. Ah, da habe ich mich so richtig schön versaut. Ich habe einen Spitznamen gekriegt heute direkt. der hieß äh, Taco. Mike the Taco. Und es günstig. Es war einfach geil. Man hat so einen Blick auf den Strand gehabt, so ein bisschen aufs Meer. Die so, diesen es ist es Meeresbrise. Leute beobachten. Gutes Essen essen. Was hast du gegessen? Oh, gracias. Boyo. Pollo. avec de Romanos. Was heißt Gurke? Gurke. <lacht> <lacht> Kokos. Ich habe Salat mit Hähnchen gegessen. Ich habe auch Salat mit Rindfleisch gegessen und eine Kartoffel. Und wir hatten diese coolen Nacho-Chips, Tortilla-Chips. Stimmt. Die der dann einfach abgeräumt hat, ohne dass du fertig warst. Äh, ich war gar nicht fertig. Ich war so voll genossen, so ab und zu mal so eins, währenddessen so ein paar Nachrichten beantwortet und so. Man hatte übrigens fast überall WLAN, das ist ziemlich geil. Also ich bin wirklich, wirklich happy. Wir haben jetzt gegessen. Ich hatte ein Steak, ich hatte einen Salat, wir hatten Tortilla Chips, eine Coke, Wasser, sie hatte ein Hähnchensalat, äh, was gab es noch? Coke, Wasser und es hat alles zusammen gekostet 724 Peso, das sind keine Ahnung, 35 Euro ungefähr. Wir haben hier Internet gehabt, wir konnten hier arbeiten. Es war alles wirklich tip top. Normalerweise, ich würde sagen, das braucht man normalerweise, wenn man alleine irgendwo ist, für ein Steak mit Getränk. Ich glaube, das reicht nicht. Nee, ich glaube, so ein Steak kostet schon mal 30 Euro, 40 Euro. Plus trinken und dann hatten wir noch Salat. Also, Mexiko-Essen, geil. Wir wohnen hier ein bisschen außerhalb. So eine halbe Stunde ungefähr von dieser Fifth Avenue. Hier ist ein bisschen ruhiger, hier ist auch nicht so nobel und nicht so teuer im Übrigen. Das heißt, wir bewegen uns meistens morgens in Richtung Strand. Da arbeiten wir dann auf dem Weg dahin vielleicht ins Gym oder vom Weg nach Hause übers Gym. Das liegt alles so auf einem Weg. Ist ganz geil. Ach, uh, Fahrräder. Ja, das war aufregend. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir haben uns jetzt hier zwei Fahrräder gemietet und äh, meine Freundin war so aufmerksam und hat nicht gesehen, dass man die nur 30 Minuten mieten kann, leider. Das heißt, wir fahren jetzt zum Einkaufszentrum, um mit den Fahrrädern einkaufen zu gehen und ab dann werden wir sie nicht mehr benutzen können. <lacht> <lacht> Aufreibend vielleicht. Also, wir waren erstmal mal ganz stolz, dass wir so, eine, ja, so einen Spot gefunden haben, wo du Fahrräder ausleihen kannst mit so einer App und musst erstmal Kreditkarte eintragen und alles. Ich glaube, das gibt es auch in, in Deutschland, in vielen großen Städten. Aber tatsächlich also, eine Strafe kriegen, ne, wegen dieser Scheißaktion vor In Hamburg gibt es das auch. Ich habe es nie genutzt, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir uns da Fahrräder ausgeliehen und sind dann mit den dann einkaufen gefahren? Was hast du da? Elektrolyte ohne Zucker. Uva. Eigentlich, ich glaube, es heißt Blaubeere, aber eigentlich heißt Traube. Dann haben wir Litchi Aloe Vera. Favorite. Kokos. Was brauchen wir alles, Schatz? Wir brauchen Hähnchen, Fisch, Gemüse, Gemüse, Eier, Eier klar, po <lacht> Hier gibt es älter übrigens im Tetrapack. Einer okay. von einem Milliarden Gründen, wieso man in Mexiko geiler einkaufen kann, wie in Deutschland. Grund Nummer zwei von den Milliarden ist das hier alles. Das ist ein ganz normaler Supermarkt. Ich bin leider zu klein. <lacht> oh, was wir nicht vergessen dürfen. Äh, Plastikos, Meat äh, Prep Boxen. Yes. Sind, äh, da gibt es ein Schild, das ist Kokina, das ist nicht für Kokain. Sondern zum Kochen, aber... <lacht> Was machst du da? Ich bin dran riechen. Was machst du? Dran riechen. Riechen? Du bist so ein komischer Mensch, ne? Es gibt in Mexiko tatsächlich eine einzige Sache, die ist wirklich gefährlich. Und es ist Diät. In Mexiko. Das ist ziemlich... Ziemlich beschissen. Schaut mal hinter mir, das ist alles Bakery. Um, Donuts, Muffins. Hey, I'm so sorry. Vielleicht hast du nicht angekammelt. ist <lacht> <lacht> in heaven. Was hast du da? Lucky Charms. Boom. <lacht> Diabetes lassen wir hier. Aber da gibt's doch so keinen Spaß. Der ganze Gang ist doppelseitig voll mit geilem Scheiß. Die krass. Kennst du die? Natürlich nicht. <lacht> Und genau nachdem ist unser Rice-Cream gemacht worden. Und nicht wir haben jetzt eine Waage gefunden für 2,50. Und jetzt macht sie einen Aufriss, weil sie keinen in Rot kriegt. Ähm, ja. Wie viele Typen hast du? Zwei? zwei große Tüten ja ich hatte einen auf ja. meinem Gepäckträger vorne und am Lenker ja. hing einer ich hatte nur eine weil ich bin das erste Mal seit sehr sehr langer Zeit auf einem richtigen Fahrrad gefahren und entsprechend äh, war das Ganze etwas wackelig ja, ich war schon auch wieder im Arsch ne ja schon ich dachte mir so was wo bleibt die denn warum fährt oh, die, so, die langsam? so langsam ich sag mal kann die kein Fahrrad fahren und macht macht's Klick <lacht> ich so oh warte die hat doch irgendwas gesagt in den letzten Tagen dass sie die letzten Jahre gar nicht auf dem Fahrrad saß, also zumindest nicht auf dem also echten. Aber auf dem Kardiogerät ja, aber nicht auf dem richtigen Fahrrad. Man jeden Tag ungefähr so 12 Kilometer, aber... Auf keinem richtigen Fahrrad. Nicht in real life. Ja, bis ich dann geschnallt habe, dass sie gar kein richtig Also, dass sie schon lange kein Fahrrad mehr gefahren ist. Ja, war der Tag schon fast vorbei. <lacht> ja, kurz bevor wir die vorhin abgegeben haben. Ach, diese... Ach, sag mal, war da nicht was? Ja, auch. Ey... Da gibt es so eine bestimmte Area, wo man diese Fahrräder benutzen darf und das wussten wir nicht. Weil unser Spanisch ist ja hervorragend. Und äh, dann sagt die Vermieterin, ja, wenn ihr die nicht zurückbringt, musst du irgendwie 18.000 Peso Strafe zahlen. Das heißt, wir haben eingekauft, weil wir natürlich kein Auto oder ein Taxi wollten oder so dann einen Roller, haben wir das auf die Fahrräder geschnallt. Also wir reden hier von so riesen Tüten. Ich hatte vorne eins drauf, am Lenker hing so eine Tüte. Mit der rechten Hand habe ich mein Handy versucht, irgendwie nach Hause zu navigieren. Sie hat sowieso... Keine, <lacht> sie kann kein Fahrrad fahren, hat dann so eine ich Tüte... Ich kann sehr vor wohl Fahrrad fahren. Ja, nach heute auf jeden Fall. Vor <lacht> dass sie so eine Tüte drauf. Lustig. So, und dann haben wir das Ding hier abgestellt. Sie hat äh, die Tüten reingebracht. Ich bin noch mal losgefahren in so ein OXO, um so ein 20 Liter Kanister Wasser zu besorgen. Was ich nie wieder mache auf diesem Fahrrad. Das war die hm. Hölle, weil du kannst dich mehr lenken. Schade, das hätte ich vorher gern gesehen. Mm. Dann komme ich hier an. Unter Zucker, hat voll Hunger, erst zwei Mahlzeiten gegessen, 18.000 Schritte, 13 Kilometer Fahrrad gefahren. <lacht> Hölle! Und dann sagt sie, ja, wir müssen die Fahrräder zurückbringen. Sie so, ey, nein. No, nein joke. no joke. Wir sind dann zurückgefahren, das war wieder, was weiß ich, 12 Minuten oder was? Ja, ich also, zweieinhalb, drei Kilometer. Ja, also nochmal drei Kilometer. Dann haben wir die Fahrräder da abgegeben und dann kamen wir bin ich mehr zurück. So, Akkuwechsel. Ah. Wo habe ich den diesem Schatz? Ach, der, der Typ, der dich ähm, ah, genau. im Supermarkt getroffen hat. Ja, der zuckt mit so einem T-Shirt und sagt, wo hast du das T-Shirt? Und ich wusste nicht genau, wie die Instagram-Seite heißt. Rapware-Unterstrich fitness glaube ich. Um Werbung zu machen. Wisst ihr Bescheid? In der Beschreibung, falls ihr die Sachen cool findet und so. Äh, Mike 10. Da bin ich auf mein Profil, dann auf diese Rapwear-Seite. Und dann klickt er zurück und sagt, ach krass, den Typ kenne ich. Dann sag ich ja ich auch ich bin das sagte ach was weil ich hatte die Maske auf und so und dann war das ganz zufälligerweise folgte mir auf Instagram schon und haben wir ein bisschen gequatscht und dann kam seine Freundin und dann so haben wir uns verabredet jetzt für morgen fürs Training übrigens sie würde sehr gerne mit dir trainieren falls du trainierst und dann haben wir so über Fitnessstudios gesprochen wo er so trainiert und er trainiert in diesem Evolve wir waren heute auch noch in einem Fitnessstudio Schatz und schon ich sie wieder weg Achtung, was hat sie entdeckt? Ah, natürlich. Kennst Ein Partyraum. Nee, wir haben jetzt gerade mal ein Fitnessstudio entdeckt. Stimmt, Smart Fitness oder Fitness Smart. Smart Fit? SOS-Button. Ah, falls jemand mal nicht rafft, wie das funktioniert. Übrigens sollte man das auch in Deutschland einführen. Aber die Geräte sind geil, das sind alles Live-Fitnessgeräte. Und weißt du, was das Coolste ist? Weißt da du? funktionieren die Dropsticks. Okay. Irgendwie so war es auf jeden Fall aus, wie MacFit auf mexikanisch. Nein, es war schon cooler. Aber von den Farben her. Ja, es war gelb-schwarz, aber die MacFit-Geräte sind, glaube ich, ich habe jetzt vielleicht zwei, drei Mal mein Leben in dem MacFit trainiert, aber das waren alles Live-Fitness-Geräte und die waren ziemlich geil. Ja, Wird es wahrscheinlich aber nicht, weil man braucht so eine mexikanische super Superagentennummer, um dann Vertrag abzuschließen. Genau. Bei dem Evolve glaube ich nicht. Zumindest der Typ, der mich angequasselt hat, der trainiert dort und er ist auch kein Mexikaner, obwohl er sehr gut Spanisch spricht. Ja, aber bestimmt wegen der Freundin. Ich glaube, sie ist, sie kommt von hier, oder? Ich glaube, nee, sie kommt aus Holland. Aber sie sieht mexikanisch aus. Die war blond, du Frosch. Oh, war das nicht die, mit denen wir zum Schluss gesprochen haben? Doch, die uns den Hotspot gegeben hat. Ja, aber die war doch nicht blond. Die war sowas von blond. Kirstel heißt die. Kirstel! Also sie heißt nicht äh, La Cuenta irgendwas, Nee, La Cuenta ist Rechnung. Ich habe ganz viele lustige Früchte gegessen heute. Oh Mann, als wir ähm, vom Einkaufen gekommen sind, hatten wir natürlich kein Internet. Wir hatten kein Wi-Fi, also konnten wir die Fahrräder nicht mehr entsperren. Da habe ich erstmal kurz äh, so einen Nervenzusammenbruch gekriegt, dann... <lacht> Wollten wir ins Einkaufszentrum reinlaufen mit den Fahrrädern zu McDonalds, weil es dort Free Wi-Fi gibt. Das einzige, was wirklich funktioniert hat in diesem Laden. Ja, auf jeden Fall die Fahrräder waren dann so schwer, dass sie dann auch gesagt hat, das ist total blöd. Und dann kamen die gerade um die Ecke zufällig wieder, voll cool. Ah, der Typ heißt Günther übrigens. Wenn ihr den Morgen seht in dem Vlog, werdet ihr lachen, dass der Günther heißt, weil er sieht ungefähr aus wie ein... José. José, ja. José. So irgendwas. Also typisch Mexikaner. Ja, einfach so. Hey, José. Hä, <lacht> äh, wen? Ich heiße Günther. Nein, <lacht> tust du nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, das falls euch das, das gefallen hat, äh, wisst ihr Bescheid. Mach mal einen Daumen nach oben. Adios. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Verabschiedungen sind voll mein Ding. Das kann ich richtig gut. Ich hab's gemerkt. <lacht> richtig sympathisch. <lacht> Danke. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials.